Das ist Sandy. Sandy hat eine Einladung zur Jungscha bekommen. Jungscha-Stunde im Pfarrheim? Aber was ist denn Jungscha eigentlich? Das schaue ich mir an. Schön, dass du da bist. Schau, das sind Max, Kim, Sarah und Adam. Hey Sandy, cool, dass du da bist. Ich bin seit dem letzten Jahr dabei. Jetzt kannst du mit uns alle möglichen Sachen erleben. Wenn wir hier sind zum Beispiel, spielen wir gemeinsam. Manchmal machen wir Ausflüge in den Wald oder gehen ins Kino oder wir machen einen Leseabend. Es ist für alle was dabei. Wir schauen aufeinander, damit alle Spaß haben und sich wohlfühlen. Aber schau es dir am besten selber an. Letzte Woche haben wir überlegt, was Gemeinschaft heißt. Das ist für jeden irgendwie anders. Am Ende hatten wir so viele Gedanken wie ein riesiges Mosaikbild. Hast du gewusst, dass jedes Kind eigene Rechte hat? Recht auf Freizeit, auf Bildung, auf Gesundheit. Wir, wir wollen, dass, dass es alle wissen. In der Weihnachtszeit basteln wir oft. Adventkränze, Kerzen, Sterne und essen Kekse. Wir können auch die Messe mitgestalten. Letztes Jahr, zu Weihnachten zum Beispiel, durften wir das Krippenspiel machen. Das haben wir ganz alleine geschafft. Und alle haben geklatscht am Ende. Ja! Nach Weihnachten gehen wir Sternsingen. Da verkleiden wir uns als die Heiligen drei Könige und ziehen von Haus zu Haus. Wir bringen den Segen fürs neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in ärmeren Ländern. Was heißt denn eigentlich C und M und B? Christus segne dieses Haus. Manchmal kommen uns auch Leute aus diesen Ländern besuchen und erzählen, was mit dem Geld passiert, das wir sammeln. Zum Beispiel, dass Kinder in die Schule gehen können, statt arbeiten zu müssen. Bei der Jungscha darf jeder mitmachen. Sogar Schmetterlinge, Geister und Minions kommen einmal im Jahr zu unseren Jungscha-Fasching. Nach der Fastenzeit feiern wir gemeinsam Ostern und teilen nach der Ostermesse Ostergrüße an alle in der Pfarre aus. Manche von uns sind auch schon ganz früh unterwegs und ratschen die Leute in der Früh aus dem Bett. Wenn's warm ist, verlegen wir die Gruppenstunden oft nach draußen. Letzten Frühling haben wir einen Wortgottesdienst im Park organisiert. Ich habe mir Fürbitten ausgedacht. Ich habe Lieder ausgesucht. Und in den Ferien fahren wir dann alle gemeinsam auf Jungscherlager. Ja, dann geht's endlich wieder los. Da sind wir ganz viel draußen, verkleiden uns, spielen Geländerspiele, singen, machen Nachtwanderungen oder Lagerfeuer. Oder machen Theaterabende. Das war mein erstes Jungscherjahr. Ich freue mich schon aufs nächste. Ich bin gespannt, wer alles neu dazukommt. Schau vorbei!